De ligging vlakbij de grens met Frankrijk zorgt ervoor dat je in Saarbrücken geniet van de Franse flair en smaak. Deze local laat je maar al te graag kennis maken met de culinaire hoogtepunten van deze stad. Mijn naam is Joseph Blondeau en um, ik ben uit Frankrijk, uit de schönen stad Lyon. Dus also de geschichte van mij en Saarbrücken is eigenlijk een schöne geschichte. Also ik ben uit Frankrijk. Als ik naar Saarbrücken voor studie kam, kwam, dacht ik, hmm, mooi. En ik ben inzwischen het weer weggezogen en ik kom altijd weer in de Saarland zodat ik entschieden heb, ik blijf hier. Ik zou Saarbrücken bezeichnen als die de Franseste stad in het land. Deutschland. Saarbrücken ist eine ganz besondere Stadt. Das ist im Dreiländereck und dadurch ist die Kultur in Saarbrücken so super international, sehr frankophil logischerweise und das ist einfach eine sehr gemütliche Stimmung und das macht Saarbrücken ganz besonders. Wir stehen heute im schönen de Deluxe-Laden voll eben mitten vor Saarbrücken und in diesem Laden versuchen wir im Prinzip alles Schöne und Leckere aus der Großregion anzubieten. Wir starten in Saarbrücken, gehen 150 Kilometer etwa rundum. Und das ist unser Kreis und das ist da, wo wir im Prinzip unsere leckeren Produkte einkaufen. Zu Salar Deluxe muss man kommen, weil man hier an einem einzigen Ort das allerbeste aus der Großregion Deluxe bekommt. In Saarbrücken gibt es ganz viele schöne Plätze, aber es gibt eine Ecke, die man auf jeden Fall nicht verpassen darf. Das nennt sich am Amstaden und das ist an der Saar entlang, das ist so ein super schönen grünen Streifen an der Saar entlang. Hinter dieses Streifen gibt es super viele schöne alte Villen, also schon die Häuser zu gucken ist ein Genuss und einfach mal das meist super schöne Wetter in Saarbrücken draußen genießen. Die Völklinger Öte ist eines von meinen Lieblingsplätzen hier im Saarland, weil das ist ein uraltes Eisenstahlwerk, wirklich mit Türme und man sieht alles, wie die Industrie früher war. Das kann man alles schön besichtigen, man kriegt auch ein Gefühl, wie die Leute dort früher gearbeitet haben, wie die Stimmung so ein bisschen gedrückt und dunkel war. Und dann gibt es dort Festivals, da gibt es ganz viele Ausstellungen und diese ganz großen Kunstwerke die ganz bunt auf diese dunklen Wänden hängen. Das ist was ganz Besonderes, was ich eigentlich selten gesehen habe.